Auf keinen Fall Bedrohung. Ich glaube, Qualitätsjournalismus hat immer eine Chance. Der wird sich niemals durch Roboter erzeugen lassen. Wir bei der Nordwestzeitung arbeiten aktiv. Mit Roboterjournalismus Journalismus, ist bei uns aktiv im Einsatz für die Generierung von äh, Veranstaltungshinweisen, auch im Bereich Niederklassiker Fußball haben wir gute Erfahrungen damit gesammelt. Ich halte es auch für möglich, dass wir auf absehbare Zeit einfache Polizeimeldungen, so sie denn etwas strukturierter ins Haus kommen, auf diese Art und Weise aufbereiten. Ich meine, es ist letztendlich eine Entlastung für die normal arbeitenden Journalismus. Journalisten, die so besser Chance haben, sich auf wirkliche Recherchen zu konzentrieren. Wir arbeiten aktiv jetzt mit Videos, auch in der Redaktion. Das machen wir seit Jahren, aber sind inzwischen dazu übergegangen, diese Videos auch selbst zu schneiden und zu vertonen. Da werden so kleine Kurse aufgesetzt und da ist auch die Chefredaktion nicht außen vor. Wir arbeiten ganz aktiv damit und sind natürlich dann auch ein gutes Beispiel für alle unsere Kollegen in der mittleren Altersklasse, sage ich mal, die man vielleicht noch eher heranführen muss. Bei den jungen Leuten ist es eine Selbstverständlichkeit und sie tun sich ganz leicht damit.